Ist. Hallo. No, klein nach. Mhm. Nur so kleiner Foto. Ja, dann muss ich einfach bei das kleine. Hallo. Mister, ada plecing. Ada plecing di. The Desa sagt, es gibt Plecing, so spezielles Gerichte. Okay. Spezielle Gerichte von Lombok, ja, mhm. also aus Wasser, Spinats, mit Wasser Spinat, mit Soßen mit und scharf gemacht. Und das haben wir gestern Abend. Wir haben gestern Abend sehr scharf gegessen und kunci. Katanya. Pedest, Katanya. Gankung, Sate, Sate, Sate. Guck mal, die, die gucken alle zu, ne? Die <lacht> wir sind die Außerirdischen, die hierher kommen. <lacht> Zwei Außerirdische sind gelandet hier ja. mit ihrem UFO. Ja. Aber das war genauso bei dem hindu Hindutinkel, mhm. als eröffnet wurde bei, der, bei dem Ausflug. Ich steige aus dem Auto aus und alle machen. Wie war ja gerade die Eröffnung? Für was kommt, wo kommt da eine Touristin her? Das gibt es gar nicht. <lacht> ja, das ist einfach für die Kinder auch. Zum Zeigen, die verschiedenen Pflanzen, was hier gibt. Ja. Die auch schon, äh, da gibt es dann auch schon Bogenschießen, da gibt es auch schon die Windbühle aus aus Niederlande, glaube ich. Mhm. aus Ja, natürlich. Ah, ja, ja kannst du ja. Das sind uns ja. ja, ja. Ich hoffe, wir werden schon verfolgt. Ivan. Hallo. Ja, genau. Ich muss auch schon. Also dann? Ich Tepoto uh, udah tanya sana Bisa bantuin kurang, Dari mana kita? Dari Jerman Jerman grup Jerman Guck mal, die wollen, die wollen mit euch Bild machen. Wirklich? Ja, die. Ich hasse es, aber okay, wenn sie unbedingt wollen. <lacht> Haben die gefragt oder was? Wieder? Haben die dich danach ja. gefragt? Bole. Bole. <lacht> <lacht> ja, wohl, wohl, ich weiß, das 15.000. Ja, oder? <lacht> ja, Mana, ist <lacht> ja, ja. ja. Oh, eine das ist Ja. Ja. Ja, nein, nein, die die da ist der Dorf überhaupt, Der Dorfmeister. Ja, man könnte es auch quer nehmen. Das ist denn die Besser drauf? Seid ja, es gibt Ballon. Oh. Yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> Oh Mann, ja. ja. ja da gibt es da auch dort drüben so Pool, ja. Dahinten. Ja, ja. Aber das ist schön. Ja. ja, Am Sonntag wäre dann schon mehr Menschen hier. Ja, also mehr Leute. Hm. Europäer, ja. Oder wahrscheinlich. Ja. schön. Ja. Du ja, bist ja German, German. Oh, Morgen. Mama ist noch da, ja. oh, die Mama geht nicht hier. Ja. Schön. Also das finde ich jetzt echt gut. Ja? Schön, ja. Für Einheimischen einfach billig kommende hier ja. und den Tag ein bisschen verbringen. Schön so der Park, so Wirklich der Schiff, also schön so gemacht. gemacht. finde ich auch. Also das. Ja. Außer dann hier so Exoten durchspazieren wie wir. <lacht> <lacht> wir waren noch nicht lange genug hier, wir sind noch so hell. <lacht> <lacht> Nach einem Monat vielleicht, ja? Mm. wird dir ein bisschen dunkel, ja? Aber ich war, ich war gleich rot, die waren Oh rot. ja. Ein Tag und dann war ich rot. Für ja, Bogenschießen, ne? mhm. Und das dahinter, wozu ist das, das dahinter ist? Ja, das ist auch zum Zeigen, glaube ich hier. Das gehört dazu, oder? Gehört zu dem anderen, dass man hier von hier aus vielleicht so ein Ruder kommt, ja? Nee, das was? Ist dahinter? Dahinter, guck mal, die, die Holz, Stäbe. Stäbe. Ja, ja, meine ich, ja, meine ich, ja. Diese Holzstäbe da, das, dort, ja, also mit den schwarzen ja. Folien irgendwie. Ja, genau. So, so, thank you for coming. Steht drauf, ja. Aber kostet es auch für einheimische? Ja, doch. auch, Ja, doch. Auch so viel zahlen sich. Mhm. Da erst überhaupt keine Touristen hier kommen, so. dann ist ja. jetzt gleichmäßig. Okay. So, was ist jetzt mit dem